Dieses Video entstand dank der Idee von Dave Goldman. Und anstatt jetzt einfach nur irgendwas in den Papierkorb zu werfen, dachte ich mir, ich zeige nochmal, wie wunderschön unsere Natur wirklich ist und dass es sich wirklich lohnt, sie zu schützen, dass sie wirklich wichtig für uns ist und dass Natur- und Umweltschutz natürlich aus viel mehr besteht, als nur Dinge in einen Korb zu werfen. Tschüss!